Ich habe über die Grenze geschleift. Mit meiner Mama. Mit dem Geld meiner Oma. <lacht> ich weiß, die Geschichte erzählt man ein andermal. Ja, aber, aber ich wollte schön, einfach oder? aufnehmen, wie wir hier in Oberkirch mitten in der Fußgängerzone... Die Polizei läuft gerade vorbei. Hast du gesehen, dass die Polizei vorbei liegt? <lacht> <lacht> Bist du bescheuert? <lacht> Slightly, sorry. <lacht> Ups. <lacht>